Privat YouTube und herzlich willkommen hier zu einem weiteren FIFA 21 Video auf meinem Kanal. Ja, Leute, heute stelle ich euch das beste Silberteam in FIFA 21 vor. Und vorab, bevor wir hier anfangen mit dem Squad Builder, also mit dem Teambau von der von dem Silberteam, würde ich euch jetzt nicht sagen, okay, das ist das allerbeste überhaupt. Man kann kein besseres mehr bauen. Ähm, es ist einfach nur meine Meinung. Also, meiner Meinung nach, ist es das beste Silberteam, was man sich in FIFA 21 bauen kann. Jeder hat eine andere Meinung. Jeder hat andere Lieblingsspieler, die er gerne in dieses Team einbauen würde. Von dem her können hier die Meinungen natürlich auch unterschiedlich sein. Ich zeige einfach hier in diesem Video mein Silberteam was ich in FIFA 21 spiele und was für mich auch das beste Silberteam in FIFA 21 ist. Ihr könnt es gerne mal in die Kommentare reinschreiben, welchen Spieler ihr dann letztendlich austauschen würdet, welcher Spieler euch nicht zusagt, wo ihr sagt, okay, den würde ich nicht aus nicht spielen, da würde ich lieber einen anderen spielen. Lasst es mich wissen. Und falls ihr sagt, okay, ey, das ist wirklich das beste Silberteam in FIFA 21, dann schreibt das natürlich auch in die Kommentare. Würde mich mega, mega interessieren. Und vergesst nicht, diesem Video einen Daumen nach oben zu geben und falls ihr diesen Kanal noch nicht abonniert habt, dann könnt ihr das natürlich auch noch kostenlos machen. So, genug gequatscht. Ich würde mal sagen, lasst uns mal los legen mit dem team so ich stelle euch ja heute das beste silberteam in fifa 21 vor und da legen wir einfach mal von hinten nach vorne wieder los da zeige ich euch mal kurz den keeper und zwar spiele ich im tor ähm, zieler ich finde der ist an sich ganz in Ordnung. Ich glaube, bei den silberkeepern da, da, da gibt es so... Also hier ist wirklich die Karte wahrscheinlich, wo, wo jeder eine andere Meinung hat, wo jeder vielleicht einen anderen Keeper spielt. Ich persönlich finde Zieler ganz gut und äh, spielen deshalb auch. Ihr könnt euch aber da einen Keeper auswählen, den ihr halt spielen wollt. Muss halt schauen, dass es das halt von der team, -Team her passt. Dann fangen wir mit den Innenverteidigern. Ich denke, einen Innenverteidiger ist ganz klar, dass wir den spielen. Und zwar just, just, just T wenn man den so ausspricht. Der hat 85 Tempo als Innenverteidiger. Ist, glaube ich... So der beste Silber-Innenverteidiger im Spiel. Ich kenne keinen besseren und der muss auf jeden Fall in diesem, in, in diesem Team einfach dabei sein. Bei dem rechten Innenverteidiger gehen wir mit n Ndika. Ich finde, der hat auch sehr, sehr solide Werte. Auch äh, 74 äh, Tempo, äh, 75 Dev. Also schaut auf jeden Fall, die Karte schaut nicht schlecht aus. Müsste man halt noch Shadow draufhauen, dann wäre die Karte wirklich optimal. Auf der Rechtsverteidiger-Position gehe ich mit Ehizibue. Ich weiß leider echt nicht, wie man ihn ausspricht, aber der hat eine richtig... Heftige Karte, eine richtig heftige Silberkarte mit 90 Tempo, mit 80 Physis. Ist zwar 68 Death dabei, aber ich denke, wenn ihr dem auch entweder Anchor oder Shadow drauf gibt, dann wird die Karte auch ziemlich stark sein. Auf der Linksverteidigerposition gehen wir mit Brennett, <lacht> wenn man oder nennt, ich weiß echt nicht wie man die ausspricht Leute, ähm, auf jeden Fall ziemlich viel Holländer in diesem Team, merkt, merkt ihr schon, ähm, aber der hat wirklich auch eine sehr sehr solide Karte, 85 Tempo als Außenverteidiger, 70 Dev, 90 Physis, könnt ihr auch äh, Shadow am besten draufgeben auf die Karte, äh, dann lässt er sich sogar noch besser spielen, dann kommen wir langsam äh, zum Mittelfeld, auf dem Mittelfeld, also als Linksmittelfeldspieler spiele ich Kleubert. Der hat eine sehr, sehr geile Karte, weil er halt auch vier Sterne Foot hat und vier Sterne schwacher Fuß. Das ist sehr, sehr stark. Er hat äh, eine gute Beweglichkeit, finde ich, von 84. Ich habe jetzt ähm, noch keinen Chemistry-Style. Fällt mir auf, dass ich allgemein meinen Spielen noch keinen Chemistry-Style gegeben habe, also meine Silberkarten. Da würde ich euch echt empfehlen, da chemistry Styles zu geben. Ihr äh, müsst halt schauen, dass äh, ihr vielleicht ihm irgendwie einen Chemistry-Style gibt, was äh, Schuss und Dribbling noch ein bisschen pusht. Ich denke, das wären auf jeden Fall das Wichtigste bei ihm. Als Rechtsmittelfeld, äh, da spiele ich Van Bergen. Ähm, ich finde, die Karte hat zwar nicht den besten Abschluss, aber er ist verdammt schnell und ich denke, das ist auch sehr, sehr wichtig in jedem FIFA-Teil bis jetzt gewesen. Einfach schnelle Karten, gerade auf den Flügeln. Und äh, Van Bergen hat 93 Tempo. Da müsst ihr auch hier schauen, dass ihr dem irgendwas gibt, was halt den Schuss ein bisschen pusht und das Dribbling. Ähm, dann wird die Karte auf jeden Fall auch ziemlich gut. Er hat, was ich an ihm so geil finde, ist halt, dass er 5-Stelle ähm, Foot hat. Ich finde 5-Stelle Weakfoot, auch wenn es in FIFA 20 viel wichtiger war, finde ich, ist in FIFA 21 immer noch wichtig. Er hat zwar nur 3 schnelle Skills, aber das ist immer noch akzeptabel. Im zentralen ZM spiele ich Zuber der hat sehr sehr solide Werte als Mittelfeldspieler, einfach aus dem Grund, weil er einfach über, überall über 70 hat und darum könnt ihr einfach selber entscheiden, was ihr im Pusht, wenn ihr den wirklich als 6 spielt würde ich euch auch hier Shadow empfehlen ähm, auch er hat vier Weak äh, Weakfoot drei Stände Skills reicht komplett aus als Sechser hat mich hat mich damals 15.750 Coins gekostet mittlerweile ist er sogar günstiger von dem her aber würde ich euch auf jeden Fall empfehlen den zu holen so im rechten ZOM spielen wir Thiel Moment. Ich kann so schlecht den Namen aussprechen, das ist so furchtbar, Leute. Es ist auf jeden Fall auch eine sehr starke Karte, das ist der zweite Sechser in dem, äh, in dem Team. Wichtig ist natürlich, dass ihr in jedem Team immer zwei Sechser habt. Und äh, den würde ich euch auch sehr empfehlen. Hat auch gute Werte für, für eine Silberkarte, sind die Werte echt stabil. Äh, da würde ich euch auch schauen, dass ihr dann auf jeden Fall Shadow drauf gibt, dass sein Dev nochmal ein bisschen gepusht wird und sein Tempo. Und dann ist es auch eine heftige Karte. Im rechten ZOM gehen wir dann mit Rainier. Namen aussprechen Katastrophal aber was bei ihm richtig gut sind sind Spezialbewegungen 4 und äh, schwacher Fuß 4 er hat eine sehr gute Beweglichkeit finde ich also auch wenn es jetzt hier bei 78 und bei Balance 69 ist ich finde Ingame fühlt er sich echt gut an hat mir sehr viel Spaß gemacht äh, dem zu spielen und äh, deshalb empfehle ich euch den auch weil nicht viele Silberkarten haben 4 4 und äh, deshalb probiert es auf jeden Fall mal aus ich denke dass euch gefallen wird und im Sturm spielen wir noch äh, Bebo der hat auch eine sehr geile Silberkarte, ist verdammt schnell und hat auch keinen schlechten Abschluss da könnt ihr vielleicht auch nochmal schauen, dass ihr dem irgendwie also Tempo braucht jetzt nicht mehr unbedingt schaut ihm einfach irgendwie, dass ihr wieder hier auch Schuss und Dribbling irgendwie versucht zu geben, vielleicht auch ein bisschen Physis, müsst ihr schauen, was ihr den äh, hier noch draufhaut, aber das ist auf jeden Fall auch eine sehr gute Karte im Großen und Ganzen ist das hier das Silberteam, was ich euch empfehle, für mich ist das wirklich das beste Silberteam in FIFA 21 klar gibt es noch andere Möglichkeiten, klar gibt es noch die Möglichkeit äh, über die englische Liga zu gehen, vielleicht auch mit Butland im Tor zu spielen das ist auch eine Möglichkeit, da müsst ihr Einfach selber mal schauen, ob man da auch noch ein anderes Team bauen kann. In meinen Augen ist das das beste Silberteam. Es lässt sich richtig gut spielen. Ja Leute, das war's auch schon mit dem Video. Wie gesagt, schreibt mir eure Meinung in die Kommentare. Und lasst diesem Video gerne einen Daumen nach oben da, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und ja, falls ihr auch noch Lust habt, diesen Kanal zu abonnieren, würde mich das natürlich auch freuen. Ist ja kostenlos. Einfach unten auf Abonnieren klicken. Und dann verpasst ihr auch gar kein Video mehr. In dem Sinne wünsche ich euch auch noch einen schönen Tag. Haut's rein und ciao ciao.